Abschnitten merken, also den kennen wir sowieso, den rechten Ball, den Schritt. Stützen rechts haben wir schon gehabt, dieser hier ist ein bisschen unüblich. Es ist wirklich so, dass man dieses Gummiballgefühl ein bisschen kultiviert. Die Kampfkunstleute, die sind über diese vier Abschnitte enorm froh, weil für die ist das das der Inbegriff des Tai Chi, nun wir sind aber nicht so nach außen gerichtet, ein bisschen Erklärung gibt es schon, wir haben genug Zeit, also einmal rechts stützt, links hat in erster Linie so ein Gummiball-Feeling, dann ein annehmen und an einem vorbei lenken und loslassen. Ja? Dann übergehen, zu Handgelenk stützt, dann ein annehmen, verdrehen, nach unten umlenken, kurz lösen und einen Push, dann die 180 Grad Drehung und zum Ball